Geht schon? Ja. Ist schon filmen. Ja! Hallo und und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Hajo. Heute mal was anderes, mal ein bisschen Mechanik. Und zwar waren beim firmenauto die Bremsen fällig und also bin ich zum Kumpel gefahren, weil er hat eine Werkstatt. Der der macht so ein bisschen Bastel in seiner Werkstatt daheim da haben wir einfach mal die Bremsscheiben vorne und hinten und die Bremsklürze vorne und hinten getauscht. Dass wir das halt auch mal gemacht haben. Ich meine, ich habe noch nie Bremsen getauscht, doch, ich habe schon mal Bremsen getauscht, aber das ist ungefähr 15 Jahre her. Von dem her habe ich es mal probiert und es hat, wie man sieht, es hat scheinbar funktioniert. Also, und was wir alles so gemacht haben und wie es so funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Das tust du doch auf die du das so weit du das was das das nicht. Also, nicht? Aber das ich das Ich wenn ich das nicht das Schau Ich das Das ist schlüssel, aber find ich finde cool. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. So, gell, ja. hängt ah. die, hängt die, hängt die. Sei, wir kommen kurz an den Unschrauben. Ja, aber mit dir, ja, aber siehst du, jetzt an der Rolle, in der so Rolle, in der Rolle, in der Rolle, da hängt es kurz an den Unschrauben. Ja, mit den Fingern. nehmen. mit den Fingern. Ja, mit den Fingern. Ja, mit den Fingern. Wow, das ist schon mal geil. Ich finde es gut, dass ich sie mir finden. Ihm kann man doch die richtig Richtung. Was machst du denn da für einen halben Gravitation. Das war die Gravitation, was das da oben fallen lassen hat. Mei, wie lang hängen diese Schrauben, schön. Wieso machen die da so lange Schrauben einfach? Ich denke, zwei Gewindegänge mehr müssen nicht hin. Und? Das kommt schon bald an, ja. Das kommt gar nicht. Also normalerweise muss man die Schrauben setzen, nicht? Ne? Ja, da bin ich sicher dabei. Nein. So, wichtig. Was? Es ist gut, wenn du das automatisch mit tragen. Das soll jetzt so passen das <Siblär> <Sils null grand> ist <lefty> Ich glaube, wieder es Dreck für. Wie das einfach passt? Ja, bei einer Mercedes passt es aber noch. Schon kaffee <lacht> ja, passt. Ich ja, Wie ist das ja, Wie ist das? das Ist das die Schiene? Das ist das Schiene das ist nicht Wenn jetzt es nicht mehr. Wie ist das? Geil. waschen, was ich noch Output transcript: die Kante wieder. Ja, jetzt macht das einmal der Profi. Mhm, mhm, mhm. Genau, also Pff, richtig gut habe ich das können. Geht's da hin? Geht's schon? Und das da rein. Und das ist auch reingesteckt. Das, ja. Fertig. das Kabel kriegt er flogen gebrochen, wenn man das beim Original nicht schafft. Ja, genau. Das schafft irgendwo ja. einfach in das Auto. Eigentlich so. so. Dann wird er da unten Und schön Hightech, das Zeug. Aha. So, auf äh, außen kommt der Außenkette haben wir auch her und aufgemerkt. Wir Wie wieder. Jetzt schau ich mal, wie das ein Fachexperte macht. Ein Fachmann, nicht? Das geht nicht. Das geht sehr wohl. So, wie das Gewaltig. geht. Galtig! Machst du das alles ich, das ist gut? Ja. Ja. Da hinten werden neue Schrauben gesetzt. Ja, brauchen, Original neue Schraubchen. Gewaltig. Und das ist her mit einem Gummipuffer gemacht. Ja. Da muss man gegengeben, sonst geht das nicht. Echt? Auch wer hat den Ja. eingeschickt? Ich habe jetzt den Sottel eigentlich Fratsch. lackieren sollen. Nein. Du bitte nicht Mein Glatze. Meine, <lacht> meine eh? ja. Wer bitte nicht ja. findet, okay? ist sagt das noch? Das wird nicht gefilmt, okay? Spart. Das wird zumindest alles Soll ich Telefon unten auf der die Ding schauen? <lacht> <lacht> das, das tut jetzt so lieber Leute zusammen. Wie Ja. ja sie nicht? Ja. Mhm. ja. Das ist schon, das ist schon ja. so, das geht aber nicht ja. aufgrund von... Ja. Das, das bleibt das ist ein halt so ja. Aha. Das ist gut. Das ist Du Das ist Das ja quasi gern. Ich tue Das Ich gut. Das ist gut. weil ist halt mhm. muss. muss cool. Also besser jetzt. gut. Das mal mal, wir ist ja. ne? gut. Das ist gut. es, bevor es Geht Das Das ist Das ist so gut. Gut. Nicht. ist ah. Das ja, ich, ich tue mal innen drauf, passt da drauf, passt da drauf, passt da drauf. So? Dann darfst da auf der Seite drücken? Ja. ja nicht so bleiben, bis da ganz ja. hinten drin. Kommt dir das geil viel? Hat's schon lange dauert das? Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Ist gar kein... Oh, stopp! Lass es gut sein, lass es gut sein! Gut sein, lass ja, es! Oh, jetzt geht's hin, warte, schnell! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Ich hab ja gesagt. Ja, ich sag's ja. Und du wolltest schon nicht lang. So, dann fetzen wir hier mal so. Aufs Holen, was ist was geil ist. <lacht> Eben, das ist das. Da gibt die ganze Pressure hier überall, Die macht hin und so. Also. Und das ist ja auch so, als die immer mal aufgetrieben um eine, um eine haben aus Magnesium. Gell? Und das alleine, das bremst du ja überhaupt nicht. Jetzt auf die Automechaniker. Ich tue jetzt auf dumme Schul, weil das super nicht der Arbeit ist. Mhm. Zieh mal Inbus bitte. Zieh mal Inbus bitte. Okay, dann mach ich drauf, was dann machen? Ja. Umschneiden. Okay. mal, essen. Okay, ja. Jetzt wissen wir, wieso das sie hinten so schleifen. Warum? Ja, Weil Ja, aber das macht ja nicht. Schau dir diesen. Nichts, macht nichts. Wenn der das muss eigentlich durch so. Und wie soll ich das Ding anbringen? Oh! Ich trottel! Das darfst du ja nicht. Was? Das darfst du ja nicht so senden, wie das filmt. Wieso? Ja, das ist ja der kombiniert der Bremsen. Ah! Da ist es, wenn ich schon Das Radl. Da musst du von außen, wenn du einmal loshst. Halt das auch weg? dann geht es zusammen und dann bringst sie auch nicht. Wenn wir mehr zusammengebaut haben, müssen wir hier umdrehen, mhm. bis sie fest ist und oft mehr leicht nachlassen. Cool. Ja, so ist die Handbremse ja, ja. eigentlich schon. Wir schreien in die Richtung dran, bis die Scheibe fest ist. Das merke ich oft, wenn da innen der Schreie auf die Richtung rein geht, ja. Ist Jetzt ist sie gefischt. Jetzt äh, ist Jetzt ist er gefischt. Was stimmt das? so Jetzt haben wir die Handbremse eingestellt, nicht? Das ist aber Fußbremse bei Mercedes. Haben sie da gespart? Schrauben müssen wir normalerweise auch neu an. Wir drehen nicht. Wieso wäre ich das nicht vorgeschlagen bei AKFZ teil dass man die Schrauben gleich dazukauft? Ja, die Schrauben, die Schrauben die Lacht, die nicht haben. du das alles? Mhm. Das, das braucht ich nicht alles filmt. Ja, jeder ja, schüttelt. Ja, jeder ja, schüttelt. Jeder ja. Schritt. Ja. Muss aber noch ja. nicht jeden Schritt wissen, weil da gibt es ja noch Schritte mit denen. Das, was nur die Profis wissen, darf das nicht filmen. Auf Kur, jeder das anschleifen darf dann Ich vor auch ja. richtig. Und, äh, also, die hier müssen wir auch noch ein bisschen einstecken. Oh, ja. Schau mal an. Da brauchen wir jetzt einen Skotsch. Ist das blank genug? Knatscht. Das braucht nicht als Filme, wie das Hier ist auch oder? Doch, weil das kannst du mit einem schnell Und? Mach das gut! Oder machst du das gerade so halbherzig? Nein oder gerade weggefilmt. Ja, das ist mir so So, Ja, Da ist eigentlich schon dabei mit den Gedanken, ein bisschen. Halt... Nein. wir nicht so, man nichts mehr. <lacht> Hallo, das knockelt gerade noch einen Film. Ja, ist <lacht> die Kamera -Nockeli. Das wirft die einfach wurscht Ja, ja, die hat einfach keine Motivation dafür. Bitte <lacht> <lacht> aufhetzen. Das du <das> <lacht> ein und du? Und oft mit einer Schwitzzange, wenn man einer hat. Das darf ich nicht viel mehr mitmachen. bitte. Geht das? Ah! Der Magen schon in den Keller fällt. Ja, das ist eigentlich alles wurscht. So, jedem wurscht, dass ich gar keinen Bock hab zu filmen, weil ich es ja auch nicht kann, aber. Ab hier war leider das Videomaterial zu Ende und deswegen seht ihr jetzt noch ein paar coole, coole Videos von der Hinfahrt und von der Rückfahrt und ja, es hat alles super funktioniert. Vielen Dank nochmal fürs Filmen und fürs Umbauen helfen und wenn es euch gefallen hat, ein paar Kommentare schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.